Besten Dank, Herr Abate. Das Wort ist weiter frei für die Mitglieder des Rates. Herr Damian Müller, Sie haben das Wort. Herr Präsident, Frau Bundespräsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, eine Demokratie funktioniert nur, wenn die Medien frei, vielfältig und sachlich berichten können. Voraussetzung ist ein qualitativ hochstehender Journalismus, der sich unabhängig, aber auch kritisch mit den Geschehnissen der Zeit auseinandersetzen. Das leisten die Printmedien in unserem Land täglich auf bewährte Weise. Das leistet aber auch unser öffentlich-rechtliches Radio und Fernsehen. Auch wenn es nicht immer allen gefällt, erfüllt die SRG ihren verfassungsmäßigen Auftrag und trägt mit ihrer Berichterstattung wesentlich zur politischen Bildung aber auch insbesondere zur Meinungsbildung der Bevölkerung unserer Demokratie bei. Dazu braucht sie Gebührengelder. Dies hält der Artikel 93 Absatz 2 in der Bundesverfassung exziblit fest. Nun will also die No-Billag-Initiative die Gebühren abschaffen. Das ist ein direkter Angriff auf die Meinungsvielfalt in unserem Land. Ohne Gebührengelder gäbe es die heutigen Angebote der SRG, ein Echo der Zeit, wissenschaftliche Hintergrundmagazine oder SRF Bidelyt nicht mehr, da es sie auf dem Markt nicht finanzierbar sind. Nicht zu reden vom breiten Sportangebot, das wir kompetent geliefert bekommen. Und ich rede da nicht nur von Großanlässen wie die Ski-Weltmeisterschaften oder die Olympischen Spiele. Und selbstverständlich bin ich auch ein wenig betrübt, dass die Fußballspiele des FC Nationalrat nicht live übertragen können, damit unsere Bundespräsidentin, aber auch Sie, die Leistungsträger in dieser Mannschaft, welche notabene von unserem Rat kommen, nicht bestaunen können. Die SRG trägt aber dazu bei, dass die Medien als vierte Gewalt im Staat sich nicht, also entwickeln kann in Politik, Kultur und Gesellschaft, aber auch kritisch differenziert beleuchten muss. In Zeiten von Fake News und Populismus wird der Stellenwert eines politisch unabhängigen, öffentlich finanzierten Radios und Fernsehen besonders deutlich. Doch nicht nur die freie Meinungsbildung wäre bei der Abschaffung der SRG Gebührenfinanzierung in Gefahr. Auch der bereits erwähnte Zusammenhalt unseres Landes würde mit der Annahme der Initiative leiden. Vor allem würde der faktischen Abschaffung der SRG ein Loch in das fein gewobene Netz der direkten Demokratie und des Föderalismus gerissen. Von einer Annahme am meisten betroffen wären die sprachlichen Minderheiten unseres Landes. Auf kommerzieller Basis lässt sich in den kleinen Medienmärkten der Romodi, aber auch in der italienischen Schweiz, kein Qualitätsjournalismus betreiben, von der retromanischen Schweiz ganz zu schweigen. Unser föderale, viersprachige nationale Identität und der Zusammenhalt des Landes basieren auf einem ständigen Werben für Verständnis und Vertrauen zwischen den Sprachregionen und zwischen den Kantonen. Eine Annahme der Initiative würde diese Integrationsfunktion zwischen den Sprachregionen und den Kantonen in Gefahr bringen. Als Standesvertreter habe ich daher Interesse an einer starken, soliden, finanzierten SRG, aber auch an einer starken Regionalmedienlandschaft. Unser Land ist zu klein, um die Versorgung der Bevölkerung mit Qualitätsradio und Fernsehen in vier Sprachen ausschließlich dem Markt zu überlassen. Im Interesse der Öffentlichkeit soll der Staat weiterhin die Finanzierung von Radio und Fernsehen ermöglichen, aber mich, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, beschäftigt in diesem Zusammenhang noch etwas ganz anderes, nämlich die Unabhängigkeit. Wenn wir wollen, dass wir auch in 10 oder 20 Jahren in diesem Land eine nationale, unabhängige Medienstimme haben wollen, dann sind wir gut beraten, uns für eine starke SRG einzusetzen. Denn bereits heute fließen Hunderte von Millionen von Werbegeldern ins Ausland. Hunderte von Millionen gehen den Produktionsstandort Schweiz damit verloren. Und ausländische Großunternehmen wie Facebook oder Google werden zunehmend zu einer größeren Konkurrenz im Werbemarkt. Eine starke SRG liegt denn auch im Interesse der Schweizer Wirtschaft, vor allem für die Schweizer Kreativschaft, die Tausende von Arbeitsstellen für die Herstellungen nicht nur eine breite Palette von journalistischen Produkten bereitstellt, sondern auch für Werbung und PR. Wenn wir die SRG abschaffen, schaden wir also auch unserer Volkswirtschaft und unserer Unabhängigkeit. Die SRG und ihr gemischtes Finanzierungsmodell haben sich für unser Land bewährt. Ihre Abschaffung wäre nicht im Interesse der Schweiz. Der mediale Service Public muss sich gegen den Veränderungen im Medienumfeld anpassen und der Bundesrat bietet dem Parlament mit dem angekündigten Mediengesetz einen geordneten Rahmen dazu. Aus diesen Überlegungen der staatspolitischen sind die gewichtigsten, wäre die Annahme der No-Bilag-Initiative daher gefährlich. Und ich bitte Sie, diesen, dieser Vorlage ohne Gegenvorschlag ab.